Beim Konzeptwerk arbeiten wir für eine Wirtschaft, die gerecht und ökologisch ist. Von allen, für alle. Wir brauchen Menschen, die unsere Arbeit finanziell mittragen. Warum das besonders sinnvoll ist? Wir setzen uns konsequent für eine gerechte und ökologische Wirtschaft ein. Wir sind basisdemokratisch organisiert und entscheiden gemeinsam. Wir setzen euer Geld sparsam und effizient ein. Und wir sind unbequem, wo es nötig ist. Wir wollen mit euch zusammen die Gesellschaft verändern. Tragt es mit. Unterstützt uns, damit die Alternativen weiter wachsen können und damit wir weiterhin widerständig sein können. Yeah. Thank mm -hmm. you.